Нет, свет полюс. А я... Кузнецов, Понимаешь, я от администрации области пришел сюда, мне руку порезали. Знаешь, что ты такой, Кузнецов? области, чтобы здесь... So, also, einlegen. Aber, dann mach noch mal schön Kupplung treten, Motor starten, Wunderbar. Und Erster Gang oder was wissen? Ja, aber ey, schön. Ja, dann mach noch mal, genau. Können jetzt ein bisschen langsamer mal runtergehen von der Kupplung. Langsam runtergehen. Ja, aber. oh, immer oh, oh. ist mal schön gehüpft. Wollen wir jetzt mal fahren ein bisschen? Ha? Mann. Ganzer Gang, genau. erst ersten Gang gelegt. Oh rot geworden. Jetzt müssen fahren bei rot. Ah, Nein, nee, das geht nicht. Bei rot bleib ich stehen, bei grün kannst du gehen. Kennst du das noch aus dem Kindergarten? schon mal gehört, oder? Du hm. weißt, ja, ich bin mit dir allein. Niemand hier nicht, mit Automaten, mit Polymer. Du kümmerst mich mit Leuten. Ich habe mich Yes, also gesagt, Den ja, noch so wie's groß. Ja. Frässen. die ein. Mindestens 21 Tage Haltbarkeit. Und äh, Sie können also, wenn Sie, wenn Sie bestellen bei uns, wir wollen ja, dass die Kunden das volle MHD mitbekommen nach Hause aus ihrem Markt. Wir sind also in der Lage innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Hm? Yeah. Вот именно На самом деле, давай мирно все будет нормально. Что значит мирно разойдемся а Ты знаешь, что тебя завтра утром порвут heißt aber im Jahr irgendwo 40 Prozent Heizkosten, die du über die Sonne machen kannst. Wenn der immer mehr verspricht, ist es Gott. Why, Miliz? No! ja hier, hier. Что значит с миром? Я вас предупреждаю, понимаете? Вы хотите умереть? Ja, ja, Gefallen. Wie heißen die Dinger hier? Ja, die, Dinger, die ich so. da reingelegt. Ja, wie, wie heißen dann? die Dinger? Bellamor-Kanal. Papyrus. Das, das genießt man mit hafer oder was? Ja. Das Kalb Bellamore wurde auf einen Strafen geschnallt mit Füße da da den Füßen da oben. Haus, und dann musstest du dich dir vorstellen. mit dem den dann ich die, die ich <lacht> Hinterkopf mit der Keule. Der halt dann und, und einen Meister ans Knie. bis die <lacht> wie der gebläht hat? <lacht> Mein Name ist nicht Werner Herzog. Ich begleitete meine Freunde auf eine Reise in das religiöse Herz Russlands. Christian war das älteste Mitglied unseres Clubs. Als Fleischer widmete er seine ungeteilte Aufmerksamkeit den Straßenrändern, immer auf der Suche nach frisch überfahrenem Wild, das er uns zum Abendbrot am Lagerfeuer zubereiten würde. Der Zweizylinder-Boxer-Motor seiner BMW war noch immer der Klassiker unter den deutschen Motoren. Ein halbes Jahrhundert bauten die Bayern diese unzerstörbaren Gummikühe. Chris hatte seine R1100R gerade erst gekauft. Und es war seine erste Grad-Tour seit 25 Jahren. Das dort vor uns mal Probe. Draufgesetzt, Probe gefahren, wieder auf den Hof gerollt, ist so auch einbacken, wie ich meine. Haben wir noch ein bisschen rumgefeilscht. Viererhalb. Sagst okay, nämlich... Mit Kindskopf großen Stollen bei Uwe ausgestattet, um mit 190 durch knietiefen Sand zu fahren. Nachdem alle Straßenmaschinen seiner Dresdner Fahrschule von Clubmitgliedern verschlissen wurden, wechselte er in das robustere Fahrzeuglager. 50 Kilometer hinter der deutschen Grenze hatte er bereits den ersten Platten, was ihn nicht davon abhielt, weiterhin mit Höchstgeschwindigkeit voranzufahren. Seine KTM 990 war der Einstieg der österreichischen Rallye-Champion Brotstätte in das Segment der großvolumigen Reiseenduros. BMW hatte jahrelang mit der R1200GS dominiert. Die Rallye-Ösis waren nun angetreten, die Schlammspritzer unter den Reiseenduristen auszustatten. Roman, Dolmetscher, orthodoxer Theologe und Gründungsmitglied des MC Metern Sachsen. Er hatte beschlossen, auf einem Reiskocher in seine Heimat zurückzukehren. Die Bandit. Ein quantitativer Meilenstein der Zweiradgeschichte. Dieser unkomplizierte, vierzylindrige Allesfresser sollte als einziges unserer Fahrzeuge nicht einen einzigen Schaden nehmen. Tom war mir bereits als Kamikaze-Fahrer bekannt. Die BMW K100 hatte einen modifizierten Automotor unter dem Tank hängen. 250 Kilo schwer. Beladen? Eine halbe Tonne. Eine Maschine, die man in Richtung Sibirien dreht und von der man erst wieder absteigt, wenn man angekommen ist. Die fahrende Komfortmatratze unter unseren Grädern. Natürlich hatte er als deutscher Ingenieur alles dabei, um unsere Motorräder noch vor dem Frühstück zu zerlegen und durchzumessen. Verlöste, die ersten Verlöste. Aber ich es gerade so. Wahrscheinlich das die... Die Ausrüstung von Matthias, Chirurg und Chef des Clubs, war darauf optimiert, eine Leber-OP auf offener Straße durchzuführen. Er hatte genug Schmerzmittel für eine Kleinstadt. Und ich spekulierte seit der Abreise damit, seine Adrenalinampullen zu stehlen. Auch er fuhr die 990er-Zweizylinder-KTM. Mit abgeflextem Windschutz, um den Plastikfaktor zu minimieren und um den Fahrtwind zum Training der Nackenmuskeln zu nutzen. Ich habe das, hab das nicht mal gemerkt. Es ging so einen Berg hoch. Ich habe ein okay, bisschen Gas gegeben, dass es losging. Und oben auf dem Berg ins Boden geschalten, weiter Gas gegeben. Und oben auf dem Berg habe ich dann den dritten geschaltet. Und dann merkte ich so: Tock! Ja. Das heißt, ich bin den kompletten Berg hoch auf dem Hinterrad hochgefahren mit Uta. Und dass ich überhaupt gecheckt habe. Sollte Uwe also beim Offroad-Fahren in einen Wildunfall verwickelt werden, dann wäre für sein körperliches und geistiges Wohlbefinden, für die Reparatur seiner KTM und für unser Abendessen gesorgt. Ich kalkulierte das Potenzial für eine bildgewaltige Feuerstuhlkantate während der ersten Kilometer in Russland. Meine Redbike Fighter wurde wenige Tage vor unserer Tour von eifrigen deutschen Sicherheitsbeamten aus dem Verkehr gezogen. Also würde ich die 7000 Kilometer auf der Supermoto meiner Frau zurücklegen. KTM hatte gut zehn Jahre vor dem Rest der Welt erkannt, dass es sinnvoll ist, ein Motorrad zu bauen, mit dem man sich zwischen Ortseingangs- und Ortsausgangsschild generell nur auf dem Hinter- oder dem Vorderrad fortbewegt. Sollten doch einmal beide Reifen Bodenkontakt haben, dann sind zumindest die Radrotationsgeschwindigkeiten verschieden, da sich das Hinterrad im andauernden Drift befindet. Mit der einzigen Ausnahme, dass der alpine Dampfhammer mit zwei blockierenden Rädern auf eine Straßensperre zurutscht. Zu diesem Zweck wurde die Tube geschaffen. Die Mutter aller Supermotos. Durch gezierte Vernachlässigung des Grades gelang es mir noch vor dem Ende der Reise, den Kettenkit zu ruinieren. Der Anlasser verendete bereits in Polen. Roman hatte vor unserer Abreise mit einem orthodoxen Priester aus Jaroslawl Kontakt aufgenommen. Der Glaubensbruder hatte sich bereit erklärt, unsere Motorräder zu segnen. Der Black Bears Jaroslawl Motorradclub und die geistlichen Väter warteten auf unsere Ankunft. Es war unsere erste Nacht hinter der Grenze. Wir hatten 2000 Kilometer landeinwärts vor uns. Fahren Sie 2000 Kilometer landeinwärts. Mit gut 300 Kilometern Reichweite kamen wir fast immer bis zur nächsten Tankstelle. Meine Einzylinder waren in der Lage, mit Frittenfett weiterzufahren, aber das war nicht nötig. Denn selbst handbepumpte Landtanken hatten direkten Zugriff auf feinste kaukasische Erdölressourcen. Kassiert wurde vor dem Tanken aus einem Bunker heraus, von Frauen schön wie Wintermärchen, die darauf bestanden, das Restgeld auf die Kopeke genau zurückzugeben. In einer Containerhütte verkaufte der Lehrling von gegenüber die mit 256k gerippten Sicherheitskopien seiner K-Sammlung auf MP3-CDs. In den Playlist-Pausen glaubte ich, ein realmusikalisches Fundament durchzuhören, das sich tatsächlich in der Dorfmitte als Pfingstprozession der lokalen Glaubensgemeinschaft offenbarte. Ich justierte den Audiopegel meiner Kamera und betrat ahnungslos den spirituellen Unterbau der vor uns liegenden Reise. Provinz reist, ja, der fährt von Kirche zu Kirche. Man sieht die Turmspitzen in den Himmel ragen, ja. Die Kirche als Knotenpunkt im Glaubensnetzwerk, ja. physisch erlebbar. Man teilt den Glauben, ja. Warum? Das sind Menschen, die gesehen, gehört, gefühlt haben, dass, äh, dass sie sozusagen. Mit der Unendlichkeit in Berührung kommen. Und das allein, das allein ist das, das kann ein Moment im Leben sein, aber der reicht dafür, und den Rest des Lebens der äh, Übermittlung dieser frohen guten Nachricht äh, zu widmen. Die gute Nachricht Bibel, ja, übermittelt von den Aposteln. Die hatten mehr als solche Momente, die haben ihr die haben dreieinhalb Jahre mit dem Menschgeworenen Gott verbracht. Die hatten genug Ladung für die ganze Welt und die Ladung hält heute noch an. Ganz einfach so ist das. Was mal auf Kisten hier rein und das ganze Gepäck fähren wir mit dem Auto. So, also du wirst dann wieder dann müssen. Ich muss reiten. Ah, nun, ich kann das wir machen mal ein Minimum, weil der Sachen hier ja gleich nehmen. Man, wir können dann herkommen jederzeit, aber irgendwas brauchen, auch Weil so mir denkt ihr, was machen die ja. Telefone? Denkt schon alles so. Was, was, mein Busmann? Das da. wir rein? Das lustig. Da oben ist eine Lampe, die können wir vielleicht anmachen. Das Das ist ja auch ja. schon Wohin sagst du gleich? Wir fahren zu gut Ok, gut okay, nach. vorsichtig. Das gibt gewisse erstens werden wir die Sachen irgendwo abladen. Oh, Scheiße! Wie Schnee, Noch da. Security! Ich hätte, hätte wohl ...chef, sich um. <lacht> Was ist denn da, ja. ja. was hier es. Durch! Das ist Security. Das ist Security. <lacht> cool, cool. Und, und was machen wir? Die können wir auch selber nehmen, die Keller nee. nee. Nein, nein. Nee, will nein. er behalten. <lacht> Gepäck anladen, das ist doch Schwachsinn. Ich meine, das können wir so dann an den Kisten lassen. Ich so. weiß nicht, warum wir nicht irgendwo gezeltet haben. Ich das verstehe es. Ist. Das ist das ich das das ich, das das ich verstehe es. Wer zelten will, bitte schön ins Helden gehen. Ich habe das hier das gemacht. So ja. Ja. Nee, aber wo sollen wir jetzt die Sachen hinschaffen? Weil wir wir werden es doch sehen. Ich weiß es doch nicht. <lacht> <lacht> Roman hatte uns eine Unterkunft bei einer jungen Ikonenmalerin organisiert. Aber auf unsere unvorbereiteten deutschen Gemüter wirkte das zunächst wie eine paramilitärische Geiselnahme. Unsere Gruppe spaltete sich in drei Lager. Chris wollte die Kontrolle über unser Schicksal nicht noch weiter abgeben, während sich Roman, Tom und Matt mehr oder weniger gelassen der russischen Mentalität gaben. Uwe und mir war alles recht, was uns eine regelmäßige Nahrungsaufnahme garantieren würde. Nach dem Abendessen waren wir alle endgültig in Russland angekommen. Oh, herrlich, hä? Das Russland, das ist das Russland, das ich kennenlernen wollte. Ich mich immer ein bisschen schämen, wir haben keine Gastgeschenke. Ja, ja. Oh, ja, man sagt zwar, die nehmen, das ist ja, aber ich finde sie dann immer ein bisschen peinlich. Ja. Herrlich, das ist Russland. Guck mal dorthin. Solche Flecken müssen wir haben zum Zeigen. Das ist das Mit Mineralwolle isoliert und und und vom Fenster. Und so, so Ritzen um und so hat er mit, mit Purschaum ausgeschäumt. Das ist, das ist. Ich weiß nicht, was war, denn der, was war denn der für ein Beruf? Ich denke, der war irgendwo in, in, in der Entwicklung von, von Rüstungstechnik oder sowas. Könnte sein. Und dann müsste so langsam einen T34 rausrollen. Verstehst ja. du? Da gibt es das da siehst du aus wie den herrlichen Sonder. Hörst die Ketten <lacht> Wenn das da heiß wird, du wärst da am Wochenende oben und würdest das drauf. Das ist vielleicht schon 15 Jahre Wenn da nicht einer beschließt, heute soll es sein, wird das nie repariert. <lacht> <lacht> Guck mal, jetzt hat er einen neuen hier, den feinsten. Das ist so ja Boxer, ja wieder. Dann. Kardan, tut das Kardan. Vidas. Klasse. Prima. Aha, gut. Weißt du, wie das hier alles läuft? Wir haben einen weil Es ist eigentlich ein bisschen ekoriös und passiert nichts. Ist er gestorben, musste er sterben, hat sich in seinem Grab geschaut und sich freigelegt. Die Kirche des alten Rom fiel wegen der Irrlehre der Apollinarischen Heresie. Die Pforten der Kirche des zweiten Rom, Konstantinopels, haben die Enkel Hagars mit ihren Sicheln zerhackt. Nun ist es die heilige katholische, apostolische Kirche des dritten Rom welche bis zum Ende der Zeit durch den orthodoxen, christlichen Glauben erstrahlt. So stand es geschrieben. Und dieses Reich lag vor uns. Das dritte Rom, Abglanz der alten Zivilisationen. Mit dem Einsetzen der Sogwirkung an den Rändern der Megalopolis erinnerte ich mich an mein ursprüngliches Vorhaben. Ich wollte nach dem stillen Kern suchen. Den vermutete ich dort, wo sich der Schleier des Alltags hebt, wo das globale Rauschen verstummt, wo die Geschöpfe Gesichter bekommen. Stattdessen hat es uns in ein unverbindliches Labyrinth gezogen, in die schönste U-Bahn der Welt, unter dem goldgekrönten Dach der größten Metropole, des größten Staates der Erde. Es war kein Zufall, dass wir von hier aus keinen Zugang zu den Hochetagen finden würden, von wo aus man bei klarer Sicht den Horizont hinter der Agglomeration erkennen können müsste, dessen Turmspitzen die Himmelsstürmer im Denken bewohnten. Hier würde ich das Haus der Vernunft nicht beziehen. Ich fand mich zurückversetzt an den Ausgangspunkt meiner Reise. Das Alltagsrauschen war wieder da. Ich brauchte eine neue Strategie. Ich beschloss, weniger nachzudenken. Und hier standen die hohen Parteifunktionäre und auf der Brüstung stand die Parteiführung und dann sind die hier Stunden zum ersten Mal ja, Der rote Platz ist eigentlich eine falsche Übersetzung. müsste eigentlich heißen der schöne Platz. Der ne? Altruß ist krass, na ja schön. Marschall der Sowjetunion, Lenin, da hat er alles, was es gab. Wir passierten Moskau nicht, ohne den Ort zu besuchen, an dem Feldmarschall Schukow 1941 dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht ein Ende bereitete. 64 Jahre danach nennt Präsident Putin die Auflösung der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts. Was bedeutet es, dass eine Staatsformation, die aus Blut und Eisen hervorgegangen ist, die mehrere Kriege durchgestanden hat und buchstäblich zusammengeschweißt worden ist, was bedeutet es, dass das zu Ende ist? Wie hat es die alte Generation hingebracht? Sie hatte die Entwertung ihres Eigentums, sie hatte die vollständige Erosion aller Bilder, mit denen sie aufgewachsen ist. Und sie hatte die entscheidende postimperiale Krisenbewältigungstüchtigkeit und Chaosresistenz. Millionen von Menschen, für die die Routinen des Alltags aufgehört haben zu existieren, haben die Sache selbst in die Hand genommen. Es war auch eine Reise in die ostdeutsche Vergangenheit. Wir mussten deine komplette Einrichtung, alles, was an Wert hattest. Das wurde dann umgerubelt in Demo. Dann musstest du wieder eine Eröffnungsbilanz machen. Abschluss und Eröffnungsbilanz. Und dann ging es weiter. Eigentlich mit wenigen denn Aber was wir alle nie gedacht haben, war, dass die, ich war zur Miete, dass die Mieten frei waren. Ich habe erst 208 Ostmark für eine Fleischerei bezahlt. mit voll voll Keller mit einer kleinen Wohnung zum Umziehen. Mit, mit Dusche eingebaut und Gewürzkammer. Da standen meine Gefriertröhen drinnen. 208 Mark. Und dann von heute auf morgen 3500 Mark. Ich habe 80 Mark Wassergeld bezahlt im Jahr. Fleischerei. Wir sind Mittagessen gegangen. Da lief das kalte Wasser zum Leberverschühlen. Das war doch da. Das lief. Und Dann hast du, hast du im Monat 300, 400 Mark bezahlt. Mhm. Die ja. Zwei haben sich erschossen von meinen Freunden. Was? Er schaust sein, mit dem Bolzenschuss gerät. Das war eben so. du es nie absehen. Obwohl man hätte, einmal hätte schalten müssen. Wir haben in der Rendsburg, das ist so eine Kneipe auf der Luisenstraße, eine lange Schlag Da kommen wir immer und hat Ost gegen West getauscht. Da so bist du hin mit einer Knochentüte, so ein Kilo Knochen, war voll, voll bunter Scheine. So, und dann hast du immer 40.000 oder 50.000 Ostmark in West umgetauscht. Weil, das hat dir ja mehr genutzt. Verstehst du? Was bist du wie der Ostkohl? Und da waren wir etliche dann hatte der einen Koffer. Na. Und dort von jedem, der die Ostmark dort mal hat, der Koffer war voll Ost. Ich was dort oben los war, der hatte vielleicht dort eine halbe Million drin. dann habe ich den mal gefragt. Ich sag, sag mal, was brauchst denn du so einen Haufen? was machst denn du mit dem Ostkohl? Ach, so, ich will mir hier ein Stück Land kaufen. Ich sag, so, was willst du, du hier im Osten mit dem Land? Das sagt er so, man will ja nie, wie es kommt. Das war aber vielleicht zwei Jahre vor der Wende. Wir stießen weiter in das russische Hinterland vor. In Richtung der Ostgrenze Europas, in die Provinzen des Goldenen Rings. Fast 2000 Kilometer hatten wir in Russland zurückgelegt. Die Begegnung mit dem Priester des Black Bears Jaroslavl Motorradclub stand uns bevor. So schnell in die Kurve rein zuerst, oder wie? Die scheiße, das sah ich schon in oben. Oh, scheiße, scheiße. Ja, scheiße, die, die war weißt du? Sand, dann war die Welle. Am Anfang war kein Sand von der Kurve. Und du bist da mit dem Brenner. Bis dann sozusagen... <lacht> im Sand eingetaucht und dann mit da das so schlagen, nein. Unser Ingenieur wurde Opfer eines Phänomens, das abermals die Schwachstellencharakteristik des Mensch-Maschine-Systems im Straßenverkehr entblößte. Er hätte mühelos Einsicht in die Kurvensituation entwickeln können, aber er machte keinen Gebrauch von seiner Fähigkeit zur elaborierten Hypothesenbildung. Während die KTMs immer wieder mit negativem Lenkeinschlag auf der Ideallinie durch die Kurven luxurierten, war Tom mit seinem Boliden dann meist auf der sogenannten Kampflinie unterwegs. Durch das spätere Einlenken in die Kurve ist auf dieser Kampflinie zwar der Kurvenradius kleiner und damit die maximale Kurvengeschwindigkeit niedriger, aber damit ist sie eben auch kürzer als die klassische Ideallinie. Gleichzeitig arbeitet man auf der Kampflinie mit höheren Brems- und Beschleunigungskräften, da man weniger Kurvenstrecke zu durchfahren hat. In der Mehrzahl der russischen Provinzkurven konnte Tom einige Zehntelsekunden herausfahren. Aber in einer uneinsichtigen 60 kmh 90 Grad Rechtskurve wurde ihm die Kampflinie beim Einbremsen zum Verhängnis. Ja, ich meine, gut, aber da kam so ein komischer Wolga entgegen. Der hatte ich eigentlich bloß die Wahl. Entweder ich rutsche auf dem Sand direkt dem Wolga vor die Schnauze. Da hätte es schlecht ausgesehen. Also Plan B: Ausweichen nach der linken Seite. Links am Wolga vorbei, ja. Gegenfahrer in Zentralrussland, ja. Ein Opponent. Lebensgefahr. Was vorbestimmt ist, das wird schon passieren. In der Hoffnung, ich bin noch nie dran. Zurück in Deutschland, ja, die Oppositionsmaschine verkauft, ja. Die K100 ist weg, ja, na gut. Die hatte ein bisschen mit dem Motor dann nicht mehr ganz so. Und ja, da bin ich einfach mal Probe gefahren mit einer GS. Und das war, naja, gut. Einpacken, nehme ich. <lacht> <Die MS>. <lacht> <lacht> <lacht> also, ist GS ist aber dennoch, weder gelegentliche Überschläge noch Sintflutartiger Dauerregen und auch keine Mücken so groß wie Taubeneier konnten uns noch nachhaltig erschüttern. Wir hatten unseren Rhythmus gefunden. Kurz vor der Dämmerung schlugen wir unsere Zelte auf, beleidigten die Maschine des Gesprächspartners und warteten ungeduldig auf den Morgen. Gefrühstückt wurde meist beim ersten Stopp des Tages. Berge feinster russischer Hausmannskost. Zum Preis eines halben McMuffins. und Ei. Mit jedem Essen näherten wir uns weiter dem Zielpunkt, den ich noch immer nicht erfassen konnte, der aber irgendwo auf der anderen Seite von McDonalds liegen musste. Alle Oh. Alle 150 Kilometer war es Zeit für den nächsten Stop. Alle 300 Kilometer versuchten wir zu tanken. Zwei. So kaputt hat er sich alles. Ja. Scheint breit und weit keine Tankstelle zu sein. Die haben hier alle mit Kanistern. Natürlich war es nicht unsere Schuld, dass das Tanken nicht immer trivial war. So wie ein Seitenständer, der zum wiederholten Male mit 400 Newtonmeter gegen das Schienenbein knallt, keineswegs auf ein mangelhaftes Fahrergedächtnis schließen lässt, so wie ein vergessener Blinker nur auf die Schwäche überhaupt aller Motorrad-Blinkkonzepte hinweist, so sind auch Bedienungsschwierigkeiten an einer Zapfsäule selbstverständlich Schuld der Tankstelle. Wir haben eine höhere Dopaminkonzentration gemessen bei bestimmten Leuten mit einer genetischen Prädisposition. Die neigten vor allem zu Extremsportarten angeblich oder zu, zu draufgängerischen Verhalten. Also die wagten sich mehr raus. Also dieses, dieses Losfahren ohne Gedanken an den Rückweg oder dieses, dieses Losschwimmen ohne zu überlegen, wie weit ist das eigentlich, komme ich noch zurück? Das scheint vielleicht im einen oder anderen mehr verwurzelt zu sein und definitiv im Motorradfahren. Letztlich weiß man ja nicht, worauf man sich einlässt so richtig, wenn man noch nicht in Russland war. Man hört viel, man wird gewarnt, aber ein, ein großer Aspekt davon ist, dass man irgendwo hinfährt, wo man eigentlich nie weiß, dass man, was einen erwartet. Das ist einfach dieses, dieses Grenzenspringen, dieses immer weiter weitergehen, immer weiter nach Osten fahren. Aber das ist gerade der, der Reiz daran. Einfach, ja, ich denke, ich denke der absolute Kick ist, oder der absolute Höhepunkt einer solchen Reise sind die Momente, wo du, wo du nicht an den Rückweg denkst. Das ist sehr, sehr gut. Nach 3000 Kilometern hatte ich mich an den Kirchenbanksitzkomfort meiner Supermoto gewöhnt und spürte auch den Rucksack mit der Filmausrüstung kaum noch in meinen Bandscheiben. Roman, Chris und Tom zirkelten nun vollautomatisch ihre Straßenmaschinen um die Kürbisgroßen Schlaglöcher. Und auch wenn mal wieder ein Vorderrad bei 80 bis zur Achse in einem Wasserloch verschwand, um kurz darauf das Ende des Federwegs direkt in die äußere Hirnrinde weiterzugeben. Wir waren nicht mehr aus der Ruhe zu bringen. Mit jedem Loch in der Straße fiel nur noch ein weiterer lästiger Gedanke von uns ab. Das breite Grinsen hatte Einzug gehalten. <lacht> Der Tacho verkündete gelegentlich ein paar Dutzend neuerlich vernichtete Kilometer. Ich dankte dem Herrn Forstmeister Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Raes von Sauerbronn, dem großherzoglich-badischen Vater des Graz. Wann immer mir danach war, setzte ich mich an den Straßenrand und fing an zu weinen. Ich weinte vor Freude über den Zauber dieses Einspurfahrzeugs. Nach einer Woche Russland hatten wir den Alltagszorn abgelegt und den Zielzustand erreicht. Den Flow. Und mit dem Flow brach das Glücklichsein über uns herein. Die Reise nach innen hatte begonnen. Wir waren bereit für die entscheidende Etappe, der Zusammenkunft mit den Bikern des Herrn. Siehst wenn du es? Wenn, wenn du das Rad gerade hast? Ja, schmeckt. Ja, du nimmst beim Fahren aber schief. Okay. Ich, also ich, ich seh es halt. Nächsten, ja, ja. ja. Ich <lacht> Ja, schön, wieder gerade. geil. Das KTM, ist Last der Last dagegen ist, wieder gerade. Die Abeln sind ja sind alle ja noch in, in dem Schacht. Ja, sie ist geschenkt. So ein kleines Mädchen. Haben wir eine Party an ihrer Schwester und haben das geschenkt. Okay. Du, wir ja. oh, oh, cool, da muss man essen. Geil, Was ist das? Blockschokolade? Ist nicht, ja, also irgendwas drin? Boah. Und? Ich <lacht> <lacht> Wie schmeckt das? Die Glocken besaß, quasi in der Macht hat, der hat auch die Stadt unter Kontrolle gehabt. Wie wir es aussehen, Kollekrit wird nicht schipu Und 2000 Pfund, wie das hier gelaufen ist, soll das nicht am Kollekrit. Die Glocken sind aufgehängt an sibirischer Lärche. Mhm. ja ja ja ja ja Das ja ja ja ja ja ja Вино самое смодельное, очень хорошее. Италианский. вообще. Италианский. Джорджа. Они говорят, можно. 40 Grad im Schatten. Vier Becher Klosterlein. Schlecht. Schlecht für nachher Motorradfahren. 99% sind sehr gute ist die ja. Das war man in Deutschland, da meistens in manchen Städten die Bullen jeden anhalten, wenn der Weste trägt, auf dem Motto. Auf dem Weg in die Heimatstadt des Black Bears Motorradclubs besuchten wir die mehrfach durch Zarenbesuche gekrönte Auferstehungskathedrale Tutajews. Pilger aus dem Reich demonstrierten hier ihre ergebenheit mit einem Kriechgang unter der Ikone ihres Herrn. Ich will, kennst, mit, der, mit der Treppe, die man auf Knien und so weiter, äh, kann man hier sozusagen drunter durchkriechen, um so, um so das das zu machen. Durch. Warum würde ich als Agnostiker, der die Existenz eines Gotteswesens für ungeklärt hält, warum würde ich mich in dieser religiösen Hingebungshandlung üben? <lacht> mein geschätzter Kollege Sloterdijk hatte folgende Antwort. Menschen haben sich durch eine hochriskante, biokulturelle Evolution in eine existenzielle Situation hineinmanövriert, in der sie ein Problem bekommen. Sie wissen, dass sie sterben werden. Sie wissen, dass die Welt die Welt ist. Religion wäre demnach ein symbolisches Immunsystem, das den Menschen als weltoffenes Geschöpf stabilisiert, im Hinblick auf Lebensrisiken, von denen der Körper einerseits und die Kultur andererseits bereits etwas weiß. Obwohl der Einzelne mit diesen Dingen noch nicht in Berührung gekommen ist. Die russisch-orthodoxe Auferstehungsreligion würde es mir so ermöglichen, dass ich mich am Spalier des Unmöglichen emporranke, bis meine eigene Seele an den Himmel reicht. Die Seele, ja, die... Reise durch das Leben, als Reise nach innen, ja, das Thema all Ihrer Filme, ja, warum? Ich... Ein es wäre, es wäre vielleicht nicht richtig, wenn ich als Auto. Autor. Ich. Sie bewohnen die globalen Datenwälder, ja. Sie streuen dort ihre Samen, ihre Lichtspiele, frei zugänglich für jedermann, ja. Wer hat die schönsten Früchte? Aber sie stehlen ja, aus den Gärten des 20. Jahrhunderts. Ja, sie widersetzen sich dem Copyright. Raubkopierer, Kulturmörder. Ja, das ist typisch, typisch für ihre Generation. <lacht> с односторонним движением, получавших, не и Технология новой парадигмы творчества в наших же руках. Каждый может созидать, и каждый может быть успешным. Независимо от своего окружения, но только от своих способностей. Мы противимся цифровому феодализму. Мы не допустим, чтобы наши гражданские основные права наших обществ уничтожались реакционерами. Такое развитие мы остановим обратимся обращусь Будущее у нас в руках, мы создадим культурное и технологическое движение, которое защитит и народное состояние. Ну да, да. Чем-то у него сцепление проблемы. Я куплю, что куплю за нас, если что aber trotzdem bin ich für so nicht nichts besser als dieses, dieses Gerät. Die selber hier dann rumgewerkt. auf dem Motorblock 50 Kilo, der muss jetzt irgendwie ruf. Alleine diese, <lacht> alleine diese Erfahrung, dass ich weiß, dass die, die, die, dieses russische Volk, diese große Seele, die diese große Glauben... <lacht> ich denke, da könnte ich noch ein paar, paar Kilometer russische weiterfahren, das <lacht> würde ich <das> nicht <lacht> Also, auf die russische Seele, auf <lacht> die russische Seele! <lacht> <lacht> <lacht> Русище и пытаешься уволить верославские валезии. Как грума. Wir wollten als Christen, wollten wir damit kundtun. Wir, wir sind nie bereit, andere äh, auch zu töten mit der Waffe. Und, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch keine Uniform anziehen, wir wollen uns überhaupt daran nicht mehr beteiligen. Kriegsdienstverweigerer in der DDR, ja, Straftäter. Sammeltransport in den stasi -Knast. Dann Hände an der Wand, Fliegerstellung, Beine auseinander, also wie Schwerverbrecher, auf die Zellen aufgeteilt, Untersuchungshaft. In einer ziemlich kurzen Verhandlung, immer zu dritt, hat man uns dann abgeurteilt. Acht Monate. Bei den Russen, da war es also noch drastischer. Die haben die Kirche bekämpft, wo sie konnten. Man hat dort äh, die Glocken. Hat man runtergeschmissen und, und eingeschmolzen. Die haben die, haben die Kirschen zerstört, geschliffen, als Lager haben benutzt. Und, und wurde, dort wurden die Menschen noch mehr unterdrückt. Die Christen haben die Eigenart, alles, was sie benutzen, zu weinen, mit Gottes Segen zu erhellen. Ja, also durch dieses Ding uns äh, treue Dienste leisten, uns keinen Schaden zufügt, damit wir sicher ankommen letzten Endes und so weiter. Das ist der Sinn der Sache, die hier passiert. Ja. Ich habe mich nicht mehr so gut ich mich nicht mehr so gut gemacht habe. Ich Ich habe Господь, сохраняет als ich während der Segnung die Kamera vor der auf mich einstürzenden Flut von Weihwasser bewahrte, schaute ich für einen Augenblick nicht durch eine Linse auf die Welt. In diesem Moment spürte ich, dass es hinter dieser Schnittstelle etwas gab, das mir vertraut und rätselhaft erschien. Etwas, das mich durch all die Situationen im Leben manövrierte, denen mein Verstand nicht gewachsen war. Ich fand meine sprachlose Seite, meine innere Welt. Durch das Weglegen der Kamera öffnete ich ein Fenster zum Unbekannten. Там солнышко, да, не получится, да? Ну вот, хорошо вот здесь А вот с мотоцикла пошли. хорошо, С вами сделал снег и морозы, Лед, витрин голубых. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом. Okay, ich mach vorne. Halt. Es kommt nur oh, oh, oh. raus. Oh. Okay, okay, bleib du liegen, liegen. Alles gut. Oh, alles alles gut, gut. Was ist hier los? Lass uns mal wieder liegen. Ich mal hin. Ist nie auf den Kopf geflogen. Ich halte. Bleib mal okay. so. Okay. Alles gut, machen wir auch noch? Mhm. Du mich? Ja. Alles ja. okay. Gut. Jetzt wir mal. Ah! Okay. Wir mal ein Messer, dann müssen die Hose Okay. Alles klar, aber die Kiste ist mal stabil. Nee, die was? Ah, ah! Nicht gebrochen, oder? Ja, okay. Die Ja, noch. Ein okay, okay. Die Luft holen. Alter, also, du hast die Tür überfahren, leck am Arsch. Hey. Ja, okay. Das ist jetzt dann quer. Oh. Abendbrot ist gesichert! Nee, oder? Abendbrot ist gesichert! Irgendwas <lacht> <lacht> <lacht> Positives finde ich jetzt hier ich Lass es liegen, oder? <lacht> nee! Ja, das essen wir heute an! Ich weiß ja. Sie, ich nicht, ob du irgendwelche Krankheiten hast oder was? Nein! Ja. Also so ja. Alles klar. <lacht> Schnalle ich hin. Da schieben wir die vorwärts raus. Kannst du losfahren oder? Lass ja, okay. mal was trinken, Uwe. Na ja, der hat gerade gedrungen. Also ah, jetzt hier. Ja, richtig schön. Auto. Auto. Was ist jetzt? Was Was? Aber vielleicht legst du das noch hin oder was? Jetzt geht es mal machen. Ich gehe mein Knie geht. Ich muss es nicht machen. Los, die anderen Schweine. Hey, hey, hey, hey! hey, weiter, weiter! Weiter! ist die weiße Boden. Ich hab' Gras Was machen Ich schon noch mehr. Warte, ich mach's alleine. Ich Ah, das ist Schicksal, das ist immer dasselbe, es erwischt immer, die Kamera der Hase, das war jetzt nicht äh, umsonst dann die, die Sache mit der Batterie Also schiebt man die Karre in den Wald? Ja, genau. Ja, Wo ist es? heute noch hin werden? Höchstens mal bis Koffer oder was gekommen, aber... Eigentlich... Egal, ist, das, ist, das nicht, äh, ist das nicht so der Wald hier von, wo wir auch über die Grenze sind, hinzu? Ja. Oh, das könnte sein, wo wir hier am Anfang mit dem Kunden. <lacht> Scheiße. Da soll ich dir mal Wasser Cool mit deinen Wasserreserven? Kennst Schwein Nein, hat wieder mal Wasser. Gepäck, da muss da egal Kabel dabei sein. Das naja, aber man braucht es. Ja. Das Starterkabel ist sehr sinnvoll. Da auf ja, ja. Der Agenda, also da so das ist mir nicht. Ja, ich habe alles noch. Ja, äh, ja. Das, das, das, das ist, ist. Das heißt ne? geil, ja. Warum sind Vor wir eigentlich hier? Warum sind wir hier? Also jetzt muss ich sagen, jetzt freue ich mich sogar ein bisschen auf das Panikle, Alter. ich habe Hunger, wie Was da <lacht> irgendwie geflogen ist, ist ein richtiges Glück für uns. Da oh. das. kriegen wir endlich mal Fleisch. Warum? hast du das Feuer im Blick? schützt, dass der Wald abbrennt So, dann kommt die Mama Ich Wenn hier an, sehen Sie den Scheitelpunkt, muss ich wieder öffnen, die Kurve will hier raus, kommen hier schon an, die Kiste kommt schon hinten rum, im Hinterrad, und irgendwo hier springt mir dieses beschissene Kornigel von der Seite. Ich bin in, in Schrägler, ich einen Drift gehabt, es konnte nicht mehr anders, es konnte bloß so. Bam, Hämmer. Ich wollte nicht rüberfahren, ich muss auch mal viel, weißt ich bin eigentlich ein Tierfreund vom Fein. Das war nicht verletzt, alles im Dann sah ich, wie irgendwas abfiel, letztlich war das, war das das Kornicke. Ich dachte irgendwie, Wahrscheinlich hätte es in meinem grobstollischen Profil ja. wahrscheinlich reingewiegen und dann rausgedroschen. Den halben Meter, war andere, die am Schädel vorbei. Ich hätte es doch jetzt mal greifen können, wenn ich eigentlich schon, wenn ich eigentlich schon, wenn ich rutsche ich rutsche ja schon, also wenn, hätte ich hätte es dann greifen können, aber da ich ja schon im, im Dreck lag, war alles schon vorbei. In Fall, irgendwie hatten wir noch einen Ding gestochen, hier mit dem Wasser wahrscheinlich. So. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, dein Daji Dach so ist irgendwie offen, oder? Ich, ich merke das erste Mal so. Bio ist so um den Unterhör. Das weht immer, mm. oh. Hast du gesehen? Das sind drei Zentimeter Stich ja, vielleicht so eine 13 Zentimeter Stichverletzung. genau. Ich glaube, auch, auch 13 Meter. <lacht> ja, tief. hab ich gesehen. Jungen, <lacht> <lacht> du, du weißt gar nicht, was du für ein Schwein gab ja, das. Weil sie ja, mal schön ins Knie brechen können. Mücken kannst nicht schön an. Die gehören einfach dazu. Der ja. möchte, kann es auch brauchen. Ach, weißt du. Aber zu ein Blatt. Das ganze Bier, was wir hier getrunken haben, zwar, ich meine, wir sind als Deutsche in der Biernation, schlechthin. Aber man kann schon das russische Bier saufen, also gibt nicht mhm, Ja, das ist, das ist heute gut oder ja, schlecht. So. Wenn eine, eine Marke ist, kannst du dich nicht doch verlassen. Das ist übrigens äh, das ist derselbe Wald, oder? Ja, dann warten wir, bis der wieder kommt. Ja, ich glaube, Diesmal können wir ja zum Essen einladen. Die Motorradreise als Entbehrungsübung, ja, Kasteiung Askese, Unterwegs auf der Schmerzmaschine. Ja klar. nicht frieren musst du auch die ganze Nacht, du, wenn es kalt muss es sein, dass du diese klamme Klamottenwässer oder Schlafsack gesagt. Und du siehst doch drin denke ich so. Was soll denn diese Scheiße jetzt hier? Wieso sitze ich hier mitten in der Kälte der Schlafsack nass? Es regnet es Schwein. Ich könnte irgendwo im Hotel sein, im Pool vielleicht, mir ein paar Tussis anklotzen. Nee, ich bin hier im Wald mit solchen Mücken, die hier rumfliegen. Verstehst du? Und warte, bis es morgen hell wird und es immer noch regnet. und Ich in den nassen Klamotten wieder weiterfahren muss, bis es irgendwann mal wieder warm wird. Nicht mich am Arsch. Aber wenn das geht. Wenn du das gemacht hast, Mann. dann ist geil. Dann kann doch nicht mehr Schlimmes kommen, wenn du das gemacht hast, weißt du? Dann kannst du das Mal wieder pissen. So leck mich doch mal aus. Gestern keine Sorge pissen. Dann quäl ich, ich mich mal. Verstehst du denn Sorge? Belanglos, ja. Peripher. Der Kopf, ja. Der Geist. Der Geist ist frei. jetzt geht es morgen los? Macht um oder? Macht ja. Na ja. gut. Ja. ja. Jo. Eine Meter machen ordentlich. Willst du eine Tabelle haben? Hä? Schmerztabelle hast du eine? Hm. Oh, du eine Aber du eine schöne Faust haben. Das ist keine Schmerztabelle. Und hast du was für einen, zum in den Achter einführen? Oh, Absolut. Mhm. Eine Fiole. Ich Ein stehe hart halt. <lacht> Das ist so eine Art Gummi. Das ist gar kein richtiges Leder. Das ist Mist. Hier ja, so beschichtet. Unten drunter ist, ist, ist hier die Baumwolle, weißt du? Die also wenn ich mal in den Arsch gehe, dann hol ich mir vielleicht den Stiefel, die du Rahmen ja, genäht, alles geiles Zeug. <lacht> ja, da ist ein so ein Taubelstiefel. Da kannst du auch schon mal reiten damit auch. Ja, ich heiße, abgelaufen sind schon hier, auf also dem Laufen das ist halt sollte eigentlich auch nicht so viel laufen, wir Eben. sind so viel gelaufen dieses Jahr. viel viel gelaufen, also. Wenn man 100 Meter läuft, okay, aber... Du kannst nur gucken, wenn mal ein Unfall ist, ob die Stiefel noch gut sind, wenn Hier. Ich nicht mit Nito Kürzerin halt in so einen so hier scheiß da fährst du immer eh nach Russland da fährst du ein eh zwei mal um die Welt das niemand das halten sagt ab. Ne? ich so ich habe eine Tour gemacht und da haben die nicht gehabt so sie mal, die müssen eine Tour abhalten ja ich bin hier in Bolivien waren sie noch ganz gut aber dann. In Moskau über dem Roten Platz hat es mich auch noch nicht geschämt. Und dann ging es auf immer los. In der Tundra. Der das darf hier nicht sein. Das ist alles, Zeug ich ja. ja, ja, das ist das ah, ja. Dir muss ja scheißegal sein, ob die auf die Fresse auf nichts löst. Das nächste ist ein ganzer Anzug. Da kannst du mit 200 auf die Fresse fliegen, passiert ja nicht. Das ja, ist aber wie so ein Monok. Cockpit wie bei Formel 1, weißt so Die überschlagen sich abends mal, brennen lichterloh und den steigen den ein. Ja, Kämmen sich die Haare da <lacht> <lacht> Wenn du immer so schaltest, musst du irgendwann, du musst immer den ganzen Fuß aufnehmen. Nein, nein, Geld. Achso. Если с другом по чуть-чуть А веселей дорога Без друзей я пью чуть-чуть Но с вами много Что мне снег Что мне сной Что мне вермут разливной Когда мои друзья со мной Что мне Да не моему, да груз берем что мне снег, что мне что мне дождик проливной, мои друзья со мной, что мне снег, что мне <laughs> <laughs> This is fucking communism style. Yeah. <laughs> <laughs>